Was hat es mit diesem NAOK auf sich, das man öfter in Bedingungen in Lime Survey sieht? Dieses NAOK steht für not applicable okay. Das heißt also, dass es okay ist, wenn eine Variable nicht zutrifft, das heißt, wenn dort kein Wert drin ist. Heißt also, dass eine Berechnung auch dann durchgeführt werden soll, wenn in einer der Variablen kein Wert enthalten ist. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass eine Frage für bestimmte Befragte herausgefiltert wurde durch eine Bedingung und daher die Frage gar nicht gestellt wurde. Somit ist dann dieser Wert nicht verfügbar, not applicable. Um die Funktionsweise klar zu machen, habe ich mal ein ganz simples Beispiel mir überlegt. Ich habe hier zwei Fragen, Q71 und Q72, und die wollen wir jetzt per Expression Script zusammenrechnen. Expression Script wird ja immer mit diesen geschweiften Klammern hier eingeleitet und beendet. Und ganz simpel wäre die Berechnung, dass ich schreibe Q71 plus Q72. Das würde auch funktionieren, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass beide Variablen vorhanden sind. Das heißt also, dass für alle Befragten Werte für diese Variablen vorliegen. Jetzt kann es ja aber sein, dass eine der beiden Fragen mit einem Filter belegt ist und nur unter bestimmten Bedingungen auftaucht. Und dann würde hier in der Berechnung gar nichts herauskommen. Und um dieses Problem zu umgehen, hängt man eben hinten an diese Variablen Namen, immer dieses Punkt NAOK dran. Damit sagt man also, dass die Berechnung auch dann durchgeführt werden soll, wenn für diese Variable bzw. diese Frage eben kein Wert vorliegt, weil die zum Beispiel durch eine Filterführung gar nicht angezeigt wurde. Und das mache ich dann genauso auch hier bei der Q72.NAOK. Und da schauen wir uns doch einfach mal direkt in der Vorschau an, wie das dann funktioniert. Die Summenberechnung bezieht sich auf diese beiden Fragen Q71 und Q72. Jetzt habe ich einen Filter gesetzt dass diese Q72 nur dann eingeschaltet wird, wenn auch hier die Antwort 1 gegeben wurde. Wir starten mal mit der Antwort 1 hier in der Q71 und zum Beispiel auch der Antwort 1 in der Q72. So, dann gibt es keinerlei Probleme, dann funktioniert die Summenberechnung ohne dieses NaOK, genauso wie die Summenberechnung mit diesem NaOK funktioniert. Wenn ich jetzt aber hier die Antwort 2 auswähle, dann wird per Filter die darauffolgende Frage ausgeblendet. Und dann habe ich jetzt keinen Wert vorliegen für diese Q2. Und wenn dann die Summenberechnung ohne dieses NAOK durchgeführt werden soll, funktioniert das nicht. Dann kommt überhaupt kein Ergebnis raus, denn die Summenberechnung bleibt einfach leer. Wenn ich aber gesagt habe, okay, du kannst die Summe auch dann berechnen, wenn für einen der Werte kein Wert vorliegt, dann wird die Berechnung trotzdem durchgeführt. Soweit als kleiner Einblick, wie dieses NAOK funktioniert. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei mir. Meine Website ist unten in der Infobox verlinkt.